Denkst du verschwundener Tage, Marie, wenn du starrst ins Feierbein Nacht? Wünschst du die hellen Tage zurück, wo du selbst wie die Sonne gelacht? Ich denk der verschwundenen Tage, Johann, und denk an all ihr Glück. Doch der sonnigste Tag, der über mich kam, ich wünsch Denkst du an gestorbenes Hoffen Marie, wenn du starrst ins Feuer Nacht? Der Tau, der auf dein Hoffen fiel, hat dich um die Ernte gebracht. Ich denk an gestorbenes Hoffen Johann, aber du in stillem Sinn. Es starb, wie eine Rose stirbt, und was hin ist, ist hin. Denkst du gestorbener Freunde Marie, wenn du starrst ins Feuer Weihnacht? Wünschst du sie zurück an den einsamen Herd, den sie einst dir so heimisch gemacht? Ich denk der gestorbenen Freunde Johann, sie sind alle Zeit mein Glück, doch die mir die Liebsten gewesen sind, ich wünsche sie nicht zurück. Denkst du um verschwundener Tage, Marie, wenn du starrst ins Feuer bei Nacht? Wünschst du die hellen Tage zurück, wo du selbst wie die Sonne gelacht? Ich denke der verschwundenen Tage, Johann, und denke an all ihr Glück. Doch der sonnigste Tag, der für mich kam.